Willkommen zurück zu Kyoshis Crafted World! Erreicht ihm vielleicht das Ende der ersten Welt? Oh, kannst du mir 15 Grinseblumen geben? Natürlich, ich habe so viele, ich kann dir alles geben. Jetzt habe ich genau 100. Ob das ein Zufall ist? Ich denke nicht. Wait, what? Du bist etwas größer als ja, Mir geht's blinkend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg und hab. Relaxo, fort. Ui. Okay. Ah, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? also ich bin den Weg da entlang gegangen, so. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen, verstehe. Naja, genau. Neulich flog ein Kerl mit blauem Patermantel vorbei, hat wohl gerade geduscht. Er sah aus, als hätte er nichts Gutes im Sinn. Also immer schön aufpassen. Das mit dem traum sollte man besser nicht hinaus posaunen. Uh, wir erreichen den Boss, Leute. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Boah, das klingt aber nach einem krassen Boss. Oh, jetzt kriege ich aber Angst, ich bin wieder zurück. Äh, tschüss. Nein, natürlich nicht. Wir stellen uns der Aufgabe. Uh. Jetzt darf ich wieder mit... Mein Stimmt kommen. Ich habe immer noch keine richtige Stimme für Bowser Jr. und Carmack. Aber ich versuche es, okay? <lacht> okay. Uh. Wow! Das ist doch so ein Stück, das brauche ich! Nein! Gib her! Ach, oh hey, Warte mal. Die schon wieder. Ist eines dieser Juwelen wie wirklich hier gelandet, Kamek? Ja, irgendwo in dieser Gegend. Boy ey. Bäh, das ist doch Yoshi. Da, wie kommt der so schnell her? Moment mal, hat der etwas schöne Juwelen entdeckt? Äh. Äh, ja, habe ich. Äh, <lacht> ja, guck mal, da hinten ist eins. Pfe, was? Wo? Äh, da hinten, da, schau. Ich glaube, ihr flunk, flunkert eure Fieslichkeit. Äh, ah, ja, du lügst doch, du du Lügenbeutel. Ich lüge nicht. Ich brauche meine Juwende sofort. In der Tat, eure Vertriegseligkeit. Ja! Und aus dir mache ich Vogelfutter, du kleine Kröte. Oh no. Was? Es leckt. Uh. Oh. Dosenkondor, dann hätte ich es gewusst, hätte ich den als Outfit genommen. Naja, egal. Nom, was müssen wir machen? Magnet auch so auf ihn drauf, schätze ich mal, oder? Genau, ach so, und dann. Äh. Oh, oh, oh. oh, das tut mir so leid. Brauchen wir irgendwas hier? Nee, ich glaube, das ist einfach nur überlebe. Okay. Das kann ich gut kochen. Ich habe direkt die Katze genommen mit dem pinken Yoshi, weil es sieht so cool aus irgendwie. Also nicht. Oh Gott, oh Gott, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Gib mir einen Magneten. Ich brauche einen Magneten. Okay, jetzt kackt erstmal ein wenig. Ja. Komm, kack halt genug. Wir sind endlich beim, <lacht> beim ersten Teil des Spiels. Erst jetzt sind wir beim ersten Boss nach... Äh, sieben Folgen müsste es jetzt sein. Oh Gott, oh Gott, nein. Nein, nein, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Komm runter. Oh, nein, nein, nein, Oh Gott, muss das wehtun. Bam, wir haben 100 Leben mal. Können ihn abschießen, wenn wir wollen. Aber was wird uns das nützen? Ugh. Na, hast sogar daneben. Nein, mich kriegst du nicht. Edge badge. Easy. Easy.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 Das sah ganz cool aus. Nein! Oh, du hältst dich wohl sehr cool. Tja, falsch gedacht, du Stöpsel. Okay. Also, ich hab den ersten. Von daher. Nee, noch nicht. Was? Gib her! Ich nehme dich sonst auf. Geht doch. Traumjuwel erhalten! Yeah! Oh, cool gemacht, Yoshi! Danke, Yoshi! Hier! <lacht> Eins von fünf haben wir. Yeah, es ist blau! Fühlt sich jetzt besser? Nö, fühlt sich genauso scheiße. Verdammt, ich dachte wir haben was geschafft. Naja, wir haben ja auch was geschafft. Wir haben eins von fünf Teilen. Ja, so lange geht das Spiel. Fünf mal sieben Folgen. Das wird schon eine Menge. Und ab zur zweiten Welt! Aber vorher will ich erstmal mit dem hier reden. Wie geht's dir so? Einfach phänomenal. Wie clever die Magnete zu nutzen. Viel Glück bei der Suche nach den anderen Traumjuwelen. Dankeschön, Rainer. Andere nennen ihn noch Kali, aber ähm, wir haben dafür jetzt keine Zeit. Wir müssen nämlich die anderen finden. Dosenkonda, den will ich jetzt anziehen. Yes. Nice. <lacht> What, wer, wer bist du denn? Was ist los? Yoshi war das. Hm? Was ist los? Du sammelst Traumige wählen. Äh, ja, ich glaube schon. Äh, zu, Kerlchen. Ich bin bald Hasser. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Könnte sich lohnen, einen Blick hierauf zu werfen. Die Traumjuwelen, die du suchst, sind hier, hier und hier geflogen. Ich sag's ja, ich weiß alles, in welcher Reihenfolge du sie suchst, liegt bei dir. Du machst doch schon, Sprössling. Okay, das ist echt hilfreich dankeschön drei in einer welt hallo willkommen in den origami gärten weiter vorne muss man sich entscheiden welchen weg man gehen will blumenwiese wäre das nächste aber ich will kurz die karte anschauen seht ihr das wir haben diese welt und dann können wir uns entscheiden nach oben oder nach unten ich bin mir da ehrlich nicht sicher Ganz ehrlich würde ich aber... Ah, in der Mitte geht's weiter. Wir werden auf jeden Fall... Ah, am Ende haben wir vier Stück. Dann wird dann wahrscheinlich die dritte Welt sein mit dem fünften Stück. Und dann vielleicht eine vierte Welt mit dem Bauserkampf. Egal. Egal. Äh, Blumenwipwiese ist das nächste Level. Wo wir mal wieder 100% alles sammeln müssen. Was ein Spaß. wird schon fast 10 Minuten. Damn. Das, das ist krass. Ich konnte euch jetzt nicht genau die Katze zeigen, aber ich denke, das ist nicht so schlimm. Ui! Die sind hier verkleidet. Orange juice. Oh, das sieht so schön aus. Gosh. Ich will das nicht. Ich will euch nicht aufessen. Also doch will ich schon. <lacht> aber ich will euch nicht kaputt machen. Das sieht so schön aus. So, wo könnte sich die, Blu die erste Blume befinden? Wo steckt sie sich? Ah, da ist äh, so ein fragezeichen ding Das reiche ich nicht von hier. Wow, was ist das denn hier? Hey! Oh, das ist Monty! Monty! <lacht> was zum Teufel? Treff es jetzt. Oh mein Gott, das regt mich jetzt richtig auf. Komm her! <lacht> Nice, das ist das erste. Yes. Ich finde das Spiel einfach immer wieder so cute. Und so toll. Und ja. Komm hier. Okay. Äh. Hi. Ich hab doch gesch- verdammte Kacke, das gibt's nicht. Ja. Ich meine Eier. Ich will meine Eier. Nein, lass mich. Ich will meine Eier. Danke. So, Hier will ich hoch, weil hier oben gibt's was. Ach, Herzen. Okay, die brauche ich nämlich. Weil ich brauche 100% niemanden sehen kann. Weil das sind jetzt mehr als 100. Das sind immer noch 100 Münzen. Warum immer das dann immer noch da steht. Was ist das jetzt hier? Ich meine, wie soll ich jetzt nach oben kommen? Da von hier, ja. Wow, wow, was? Oh, das dreht sich ja mit. Wusste ich nicht. Okay. Das kann doch nicht gewesen sein, hier muss es doch was geben. Oder? Ich weiß es nicht. Ach. Oh, ist vielleicht wichtig, die alle zu killen, weil die geben mir immer Münzen und am Ende... fehlt mir sonst noch eine rote Münze irgendwo. Okay, aber auch auf den Hintergrund achten, nicht, dass da irgendwo ein Geschenk ist. Jetzt sage ich das gerade, bestimmt war irgendwo schon ein Geschenk. Oh, dich hab ich gerade noch so gesehen, du. Zack. Zweite. Nice. Okay, das haben wir in den Trailer gesehen, diesen Ort. Den kenne ich. Den kennen, kennen wir, denke ich, mal alle. Hier kann man nämlich rein. In die Fläche. Yoshi, kommst du wieder raus? Okay, gut. Ich habe mir sonst Sorgen gemacht. Was, wenn Yoshi dann nie wieder rausgekommen wäre? Das wäre das Ende gewesen. So, die Montys, die prügeln sich selber. Ich oh, komme mal, ich helfe mal mit hier. Komm her. Ähm, um, sonst noch irgendwas hier? Nompf. Nee. scheint nicht so. Soll immer wieder auf den Hintergrund achten? Oder Vordergrund? W seit wann bist du denn hier? Hä? Das, das Ding war vorher aber nicht hier, oder? Wow, hätte ich das jetzt übersehen, ne? Ich dachte mir so, ja, vielleicht sind es nur Herzen. Drei rote Münzen hätte ich die übersehen, dann hätte ich mich tot geärgert. Dankeschön. Aua, die tut mir weh. Nee, nee. Das will ich nicht. Juhu, Die dritte! Wir haben nichts verpasst! Zack! Oh verdammt, jetzt sollten wir warten. Aber das Haus kann man dann hinten rund abschießen, das mache ich vielleicht. So, Gib her. Zack! Ah, fünf Münzen. Ah, alles klar. Juhu. Ups, okay. Ah, auch ne Herzen. Ah, okay. Was? Ach die Dinge mir. Ah die Kinder haben mir Münzen gegeben. Cool. Oh nein nicht sowas wieder. Okay komm einfach machen. Dich? Dich? Dich? Ja. Oh ich hatte Angst. Wir ja, haben alles bisher. Nice. Juhu. Das ist doch sehr sehr schön. Ja ja. Nein ich will das wenn die Münze haben. So. Ch -ch -ch -ch -no. Ah, die gelben, die gehen nie kaputt. Okay. Ch -ch -ch Ch -ch -ch -ch -no. Okay, bam! Hui, Münzen! Hab ich schon genug Münzen, ja, das haben wir schon mal. Drei Blumen fehlen uns noch. Und noch sehr viele rote Münzen. Das kann das ist nicht so gut. So, hier haben wir ein paar Shy Guys. Soll ich die ignorieren oder ich will sie glaube ich lassen? Aber dich nicht! Das gibt eine rote Münze, bestimmt. Das ist bestimmt eine rote Münze. Yes! Zehn haben wir jetzt. Alles nah. Na? Alles klar. <lacht> warte, warte. Ah, okay. Alles gut. Wir hey, haben schöne Gesichter. Habt ihr es gesehen? Die Münzen haben so ein Smiley da gelassen. Komm, gib mir zwei auf einmal. Ah, gibt dem jetzt nicht mal, weil wir schon genug sind, glaube ich. Na, egal. Noch so ein Minispiel. Oh nein, ich muss den großen, glaube ich, nur erwischen. Was zum Teufel? No! Was, er lebt doch? Was denn? Ich hab ihn noch ge- Ich war voll verwirrt, die waren so richtig schnell, die kamen fast nie raus. Ach komm, das ist doch so lächerlich, also jetzt weine ich wieder. Ach komm, ich hasse diese Aufgaben. Warum? Warum macht man sowas? Das ist nicht okay. Oh. Ich bin gerade so mad. Ich habe wieder keinen Spaß an dem Spiel, wenn mir so ein Blödsinn ankommt. Dann hat da doch niemand Bock drauf. So. Gebt mir einfach alles, dann kann ich verschwinden. Ich wollte schon sagen, das Level ist voll cool. Ja. Bist ja die einzige Aufgabe, die richtig blöd ist. Meine Idee ist cool, aber die kommen halt nie raus. Und das ist dumm gemacht. Hi! <lacht> BAM! Oh Gott, wir haben noch was übersehen. Ist nicht dein Ernst, ne? Ich könnte so kotzen gerade, ganz ehrlich. Was ist das? Wieso ist das? Ja, wo? Wo soll ich was übersehen haben? Hier war doch das Ding. Ja, hier war die Quest. War das schon vorher. Vor der Quest. Ach komm, ich. Wir machen das nachher. Nach dem Level. Ich. Ich, ich bin dann verzweifeln. Ich kann nicht mehr reden. Wir machen es so wie immer: erstmal alle Level anschauen und dann machen wir alle Quests. Das machen wir ab jetzt immer. Das habe ich mich jetzt so entschieden. Und dann machen wir es so. Punkt. Komm mal her, du. Ich brauche nämlich. Bam. Ist das auf Zeit Ne, sieht nicht so aus. So, wo sind die Roten? Wo sind die Roten? Seid ihr die Roten? Ja, natürlich die letzten sind die Roten. Egal. Okay. Können wir zumindest die Roten bekommen? Können wir zumindest irgendwas bekommen? Ah, oh, warte, hier ist was. Mm, oh, nein, nein, nein, nein. ist sind Rotes und Rote. Okay, nur so ein paar. Ah, ich hier noch? Zwei Rote sind wahrscheinlich die, die... Bei den zwei Blumen verkackt habe. Richtig. Bis das Ende, ne? Ja. Yep. Ärgerlich, ärgerlich. Ja, ähm, kann man nicht ändern. Dann darf ich jetzt wieder zehn Jahre lang suchen nach denen. Und die Folge wird wieder viel zu lang. Ich habe viel zu viele Dateien. Geil. Ist das nicht schön? Das ist schön. So, ich hoffe, wir werden diese Folge noch die Welt. Und es kommt anschauen, damit meine ich dieses Level noch machen. Oh, oh nein! Nein! Ein Match? Bitte ist das nicht so ein Riesenlevel. Nee, ist es nicht. Okay, da bin ich mal gespannt, was das sein wird. Das gibt gibt's jetzt wirklich nicht. Hier im Hintergrund. Konnte man den abschießen für eine rote Münze. Und die habe ich noch nicht, weil jetzt habe ich 19. Oh Gott, ich schätze mal, die letzte wird dann entweder bei einer Blume sein oder auch irgendwo im Hintergrund. Ich schau mal weiter. Erinnert euch noch an diese Blume hier? wie Diese hier reinstampfen oder als warten bis sie nach unten geht. Ich wusste gar nicht, dass die nach unten geht. Das war aber auch die einzige, die gar nichts gemacht hat. Dachte ich mir so, das ist aber irgendwie komisch. Und natürlich ist es komisch, denn hier haben wir diese Blume. Also wir hatten wirklich noch eine verpasst. Wir hätten so oder so nicht alles gehabt. Mir fehlt trotzdem noch eine Rot-Red-Coin und ich habe die Angst, dass ich die nicht finden werde. So, jetzt sind wir aber an dieser Stelle. Okay, nochmal versuchen. Nein, verdammt. So, ein, zwei. Nur noch der Riese, nur noch der Riese. Es geht nur noch um den Riesen. Komm, und beeil dich. Bam, einfach, einfach das ganze Zeit spam die Attacke. Okay, okay, okay. Mir fehlt immer noch eine Red Coin. Wo können die nur sein? Oh, nee. Irgendwie peinlich, dass ich das nicht gesehen habe. Sehr nah am Anfang des Levels. Ist hier einfach eine Geschenkbox. Ich glaube, hier ist sogar der erste Checkpoint irgendwo. Einen Moment. Jetzt will ich noch kurz nachgucken. Ja, seht ihr ungefähr, wo ich bin? Hier ist schon die erste Blume. Nee, ist nicht die erste Blume. Aber hier. Hier sind wir. Oh Gott, das, das ist echt peinlich. Das, das tut mir leid. Ich... War glaube ich zu fasziniert, wie schön das alles hier aussieht, dass ich vergessen habe, dass da noch sowas gibt. Ich beende kurz das Level und dann sehen wir uns gleich auf der World Map wieder. So. Jetzt wo wir hier endlich alles haben, denke ich mal, werde ich mein Outfit kurz ein wenig ändern. Wir wollen ja aussehen wie ein Gegner. Und zu den anderen gehören. Deshalb nehmen wir jetzt einen kleinen Mauser. Und machen weiter mit Monty Maulwurf Marathon Match was auch mal das jetzt wird. Ich hoffe, es wird cool. Ja, ich hoffe, ich, es wird cool. Marsch. Reicht gekappt, wird es ganz lustig. wenn nicht, dann nicht. Oh nein, es ist doch Riese. Oh nein, bitte nicht. Monty Marathon Match. Besiege viele Monty würfe Okay, super. 75 Monty's muss ich besiegen. Dann mal los, I guess. Einen haben wir. Schnell. Nein, nein, nein, nein, nein, komm her. Nein, ich will dich aufsammeln. Ich habe keine Dings. Verdammt. Gibt's hier rote Münzen? Oh. Achso, ich muss drauf stehen bleiben. Oh, es war noch nicht meins wert. Oh Gott. Okay, ich muss jeden Einzelnen killen, glaube ich. Sonst wird das nichts. Okay, Herzen, gib her. Nice. Dich brauche ich brauch schnell. Dankeschön. Was ist mit dir? No, nein, nein! Nein! Oh, verdammte Kacke! Oh, das ist doch so klar eigentlich gewesen. Ja, die zweite. Ich, das, ich wusste eh schon von Anfang an, dass ich das Level nochmal neu machen darf. Ich hoffe nur, ich werde es nicht so oft nochmal neu machen müssen. Nein, bleibs da. Du auch. Du! Bitte reicht das? Ja, das geht, das geht. Okay. Gut, gut. Schnell, schnell, schnell da unten. Habe ich dich? Habe ich dich. Gut. Ich glaube, die Monty-Challenge könnte ich gerade noch so schaffen. Wenn ich Glück habe. Achso, ich muss von unten. Verdammt, schnell. Oh, das ist alles rote. Gott, komm her. Schnell. Nompf. Nompf. Nichts. Unten. Ich muss unten, ich muss nach unten. Ich muss nach unten. Na! No! Wo bin ich? Verdammt! Ach komm, das ist doch so unfair! Das ist so unfair! Ach komm! Nein! Ich hab schon gar keine Lust mehr. Oh, Super, im Hintergrund ist noch ein Geschenk. Hey, mal habe ich das gesehen. Ach komm! Was soll das? Ich, ich war lag so gut und dann auf einmal... Nö, gar nichts. so oh, Leute, du bist schlecht. Easy. Geil. Wenn, ich, wenn, ich, wenn man einmal stirbt, dann kannst du eigentlich komplett nochmal neu von vorne anfangen. Lohnt sich nämlich eigentlich gar nicht mehr, irgendwas zu machen. Ja, ich brauche eigentlich gar nicht mehr versuchen, oder? Kannst du ja nochmal. Ja, ich habe eh keine Eier mehr. Oh, das sind alles rote. Egal, da kann ich zumindest <lacht> die Münzen <Menschen> mitnehmen. <lacht> Klar. Komm nicht runter. Ja, aber nicht so runter! Oh. Jetzt hab ich noch nie mal irgendwas. So, jetzt darf ich mich auf gar keinen Fall treffen lassen, sonst raste ich noch mehr aus. Jetzt gib mir die Herzen. Bevor ich mich treffen lasse hier. Ich freue nämlich alle Herzen am Ende noch. No! Es ist mir ihn doch! Dieses Ziel in diesem Spiel ist auch so kacke. Seht ihr das? Das ist so kacke. Warum kann man nicht entscheiden? ich will nur in den Hintergrund schießen. Nicht beides. Ich will nur Hintergrund. das checkt das Spiel nicht. Ja, ja, ich brauche ganz schnell welche. Oh Gott, ja. Ah, super. Oh, super. Dieses Hintergrundschießen, es klappt einfach überhaupt nicht. Was? Ich habe fast alle rote? Mir fehlt nur noch eine rote. Ich hätte sogar alle rote bekommen. Dieses Level ist so abnormal. Kacke. Ich hasse Match Level. Ich hasse sie so sehr. Warum, warum muss ich hier leiden? Warum existieren die? Na, zumindest habe ich die meisten. Immerhin habe ich nicht komplett verkackt. Seht ihr? Ich habe zumindest fast alles. Diesmal schneide ich aber die Versuche nicht raus. Ich denke, ich zeige sie euch. So, aber auf jeden Fall brauche ich ein Kostüm. So, das machen wir nachher hier ein Kostüm, nur ganz im Kostüm, irgendwas Unauffallendes, irgendwas Kurzes vielleicht, Ach, weiß ich nicht. Hier ein Rosa Waggon, keine Ahnung. Beeilen wir uns einfach. Oh Gott! Wie finden ihr eigentlich diese Level? Seid ihr da richtige Pros drin? Und Ich sehe gerade, oh, warum bist du so ein richtiger Noob? Das ist doch mega easy. Oder wie seid ihr zu diesen Leveln? kratz mal unten rein. Eine Lume kann ich noch bekommen. Come on. Eins. Plus 1 Plus zwei. Hier nichts machen. Egal, das zählt trotzdem noch als Kill ihn, gegen ihn. Okay, nice. Ich hab bisher alle. Es fehlt nur noch eine einzige Redcon fehlt mir nur. Leben hatte ich auch nicht, ne? Aber klar, ich hätte die Leben auch nicht. Super, geil. Schnell. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Yes. Oh, warten, warten. Da muss man immer warten. Das ist ganz wichtig, dass man da wartet. Nö. Da mache ich nicht mit. Ich kriege wieder so einen Hals, wenn ich solche Momente habe. Okay. So, bitte kann es, kann der Anfang etwas schneller vorbeigehen. Den Anfang haben wir schon 10.000 Mal gemacht. <lacht> Komm schon, beeilen wir uns. Schau, wie schnell ich bin. Keine Zeit zu verlieren. Keine Zeit zu verlieren. Man kann in der Luft irgendwie die, die Dings abbrechen. Sieht ihr das? Das fand ich, fand ich auch schon die ganze Zeit so komisch. Bam, So, du bist schon mal down. Dem muss ich mir keine Sorgen machen. So den mitnehmen. Dann hier hochfliegen. Ganz easy. Trotzdem paar ich. Wie so ein ist ja klar. So ein paar Münzen hier mitnehmen. Die Blume gäbe es hier. Im Hintergrund den Spacko. anderen Spacko im anderen Hintergrund. Der jetzt da ist. Verdammt, lass mich in Ruhe. Der yes, ist nice. Den nehmen wir mit. Hier ist im Hintergrund noch einer. Schnell abschießen. Bevor er sich wegtarnt So, nach unten. Zack. Zack. Sonst ist hier glaube ich nichts. Wie viel haben wir jetzt? Okay, wir sind jetzt bei ungefähr bei der dritten Blume, denke ich mal, oder? Nom. Okay, alles klar. Was? Da oben! Okay. Na, die brauche ich jetzt nicht. Sicher eh schon, dass es rote waren. Die habe ich nämlich schon. Sieht man ja. Okay, warte, aufpassen. Jetzt. Nice. Ja, oder so. Ist egal, wie man die killt. Es geht nur darum, dass man die killt. Wow, hier bin ich verstorben. Wegen den Blödmann. So, das wird schwer. Und verkackt. Ja, der will ja nicht mehr rauskommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz verkackt heißt. Na naja, jetzt auf jeden Fall. Beilung, Beilung, Beilung. Nein, nicht kaputt machen. Wo soll's ihn? Aufnomsen. Ich kann mal Da unten ne, run. Ne, ne, ne, ne, ne. Wow. Ich habe alle roten. Nee? Nicht? Das Geschenk war nicht für eine rote Münze. Oder war es jetzt einfach nur, weil ich zu spät war? Bitte sag mir nicht, es war das war, weil ich zu spät war dabei. Okay, hier war sie. Ich habe keine Eier mehr. Ich habe keine Eier mehr. Ich kann ihn nicht killen. Das gibt's nicht. Aber da unten. Habe ich die zumindest wie viele, welche ist es okay super Episch, nice. nein ich wollte ich aufnommen sind komm her komm raus herzen herzen nice nice okay die monty quest werde ich wahrscheinlich noch mal neu machen müssen weil die einfach so kacke ist und ich sie mal wieder verkackte, Ver verkackte. Bläh. Bläh. nein okay so, ich muss mich nicht mehr um Münzen kümmern, die Münzen sind kacke geil. Es geht darum, dass ich Monty's soll, damit ich genug Eier habe. Ich brauche Eier. Na no, verdammt. Natürlich nicht. Na, no, ich krieg den hinteren nicht. Ich den nie. Nice. Das war... Was, wo ist mein Kostüm hin? Warum war das jetzt? Warum ist das jetzt weggegangen? Das macht keinen Sinn. Nein, mir fehlen nur noch sechs. Mir fehlen nur noch sechs. Ja, drei, zwei, so knapp. Zwei. Oh, ärgerlich. Egal, das mache ich jetzt auf Screen. Ich würde sogar sagen, ich ende hier die Folge. Ja. Ihr wisst ja, wie es geht. Ich habe mich wieder kacke angestellt. Mir fehlt eine Blume! Ah! Das geht so nicht. Mir fehlt eine Blume. Wo war denn die letzte Blume? Oh nein. Jetzt habe ich das auch noch reinschneiden. Ja, dann schneide ich das mal eben rein. Wir sehen uns dann... Ach, keine Ahnung. Okay, ich habe jetzt schon genug Punkte. Ich habe bisher nur einen Riesen verpasst. Und Ansonsten habe ich alles, denke ich. Und, äh... Ja, die Riesen geben mehr Punkte, habe ich gemerkt. Und wenn man sich wirklich nur auf die montima Würfel konzentriert, dann ist es auch gar nicht so schwer. Einfacher als den Robo-Yoshi zu steuern. Und ja, die letzte Blume gehört dazu. Also ich habe nichts verpasst am Ende. Okay, damit haben wir das Level auch abgeschlossen, wenn in der nächsten Folge diese ganze Welt... Mit den Quests machen, mit den Hundewelten und dann werden wir uns entscheiden. Geht es ab in die Mitte? Geht es ab nach oben oder geht es ab nach unten? Wüste oder Schokocreme? Was auch immer, was das ist. Ja, das sehen wir in der nächsten Folge. Hab ich euch so gesagt? Ja. ja, und dann werden wir auch in der nächsten Folge direkt anfangen, hier ein bisschen äh, drehen an diesem kaugummi Egal, haut rein, Leute. Schönen Tag noch und tschau. Schönen späten Oster, was auch also mal. Ciao.